Siehst du, was, ein, äh, was ich im rechten Arm habe, Lens? Ja, das äh, Schweißband von Icybox. Ja. Da ich ein paar organisieren. Ja, weil ich habe immer mit Schweißband gespielt, weil äh, ich halt nicht hängen bleiben wollte an der Kante und man sieht auch, dass ich so noch ein Plastikpad damals gespielt habe. Die waren alle so klein, nicht. oder? Ja. War das mehr dafür? Ja. ja. Also du hast nie auf Hardware geschieht. Das waren auch diese SteelSeries Wieso spielt Pads. man das jetzt nicht mehr? Sind einfach weil, schlechter geworden. Nee, und die äh, werden schnell abgenutzt und die Stoffpads sind stärker geworden. Früher waren die nicht so gut. Ja, das stimmt ja. Die Stoffpads jetzt sind ja, die halten ja voll ewig und ja, früher sind die auch schnell abgenutzt und. Das aber war hier früher TFT? ein bisschen bitter. Das war, schon, das war schon TFT, das war 2011 tatsächlich schon, ah, weil Sonic neben mir ist. Ja, ja. Stimmt, ja, Und wir spielen anscheinend Tuscan. Sehr Was schlechtes Bild, gedacht, schlechte war. Entscheidung. Das war. <lacht> In Kiew müsste das gewesen sein. Aberlet? Nein, nicht Aberlet. Das war IEM Europe in Kiew oder so. Irgendwie sowas. Aber da kriegst du auf jeden Fall schon ein paar Stylepunkte für die Frisur. Meinst du, du so? Hast das der Versuch, Was das Versuch? Was meinst du, so 2011 ja so war das? Aus. Der Bart macht auf jeden Fall vieles aus, Alter. 2011, ja.